Ha! Ah! Willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele diesmal post Im zweiten Teil habe den ersten Teil nie gespielt. Wahrscheinlich verstehe ich da die ganze Lore nicht. Danke. Ich rede jetzt ja eigentlich nur über schon aufgenommenes Material, aber ich habe später vor, dass während des Spielens schon. Submitator. Big Fat Robin. Ich bin gerade im Urlaub und werde leider jetzt deswegen die ganze Zeit unterbrochen. Also. Erstellen erst den Charakter. Äh. Das ich habe keine Ahnung, warum der Geburtstag hier ausgewählt werden kann. Ich hatte aber irgendwas zufälliges nehmen. Und ich nenne den Charakter jetzt Damien, weil so hatte ich den in anderen Playthrough genannt, was ich gelöscht habe, um das jetzt zu machen. Ich war nicht sehr weit, sehr Ich hätte es wahrscheinlich falsch geschrieben. Aber mir egal, ich gucke später nach, wie man das schreibt. Also, mal sehen, was dann da rauskommt. August. Und... Der Hälfte, wow. Das wird so relevant sein. So wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich nichts hinbekommen, schon von Anfang an. So, das. Welcome to the Postmates. I am Captain Colin, I am a okay. Damon, right? An interesting name, to say this. Wieso ist ein interesting name? Du heißt fucking Colin. Damon ist ein normaler Name. Der Postman. Oh oh, ist ein Postman. Ja, ja, Nights of Anything, Anywhere to Overcombenance. Ein normaler Postbote in Frankfurt also. Ich bin jetzt ein Postnight trainee Ich glaube, es gab ein Wort für sowas. Äh, Trainer Almond? Willst du mal Rivale sein? Ich hoffe nicht. Aufgrund einer Wartverstörung sind wir jetzt wieder zurück, um das erste Level zu betreten. So, mal sehen, wie gut das funktionieren wird. Natürlich. Das wird ein Theme werden, nicht? Dann warten wir halt. Ich werde das wahrscheinlich später rausschneiden. Falls es öfter passiert. Was es wahrscheinlich tun wird, weil... irgendwie das Internet hier ist einfach... ...Qualität. NEIN! Das wird noch 12 Sekunden dauern, bis das jetzt geladen ist. Es gibt einfach... Warum seid ihr noch hier? Ich hab gesagt, ihr sollt skippen. So. Ich habe natürlich nur ein Schwert, das wird schon gut gehen. Okay, do you wanna repository too? I reposted now. Charge. Was bin ich hier den Feeder? Auf jeden Fall nicht. Er ist schon weg. Fast tot, im ersten Level. Instructed Tedric waiting in mail. I've got a run picker for my final test. I've got a run. I've got the best poster ever. But no one else. And I just eat once more. I'd like have Oh, isn't that convenient? Ich habe eigentlich nie gelesen, was diese Sets machen. Ich hätte es machen sollen, aber ich habe es nie getan. Mir ist jetzt aufgefallen. Hoffentlich ist es jetzt schneller. Und wir werden... Es gibt 20 Sekunden. Da so, das ist das Break. Soll ich das eigentlich rausschneiden? Ich bin so dass das auch alles in dem ist. Minute 4, Sekunde 8, oder 9 wir weiter. Bitte überspringt dieses Tal einfach, wir sind gleich in Meldung gekommen. Wunderschöner Stadtname, wirklich. Hier sind wir. Good luck with the test. Thank you, thank you, I won't fail this, time, promise. Der Lehrer hat das gesagt, ich bin Postbote. Oder wie die ist ja nennen, gar nicht Postbote, weil wir nur Post liefern an gefährliche Orte. Ja, das ist sicherlich was ganz anderes. Mit auf Shields. Einfach mal auf ihn werfen. Was wollen wir denn? Gibt es einen Arzt oder Krankenversicherung oder ähnliches? Kann ich einfach Schilder auf Leute werfen, ohne ihre Leben zu ruinieren? h two. Das ist die Welt, in der ich leben will. Eine Welt, wo ich die Leuten die Beine brechen kann mit Schildern, ohne ihre Leben zu ruinieren. Warum sollte ich wissen wollen, wie ich jetzt so ein Impostrichter werde? Du bist der Trainer. Wahrscheinlich sollte ich einfach machen, was du sagst. S man geht in die Schule. Lehrer fragt dich. Okay, was muss du jetzt machen, um einen Abschluss zu bekommen? Keine Ahnung, jetzt mir. Das Schwert und Schild. Eine mächtige Formation. Oder Schwert und Schild. Oder Axt und Schild. Oder irgendwas mit dem verdammten Schild. Weil ein Schild einfach die beste Waffe ist. Und ich bin schon wieder fast tot. In einer scheiß Blume. Werde ich gleich machen. Tank Angriffe werden wahrscheinlich das schlimmste das Spiel werden, oder? Hey Junior, I'm Tina und jetzt war's Delivery. Ja, hier. Allgalore. ist man's All Mystery Box. Warum nimmt man eine Erz Mystery Box? Sollte ein, sollte ein Spiel nicht wissen wollen, was da drin ist. Warum erklären die mir einen Postboten, wie Post funktioniert, wie ich denen gerade geliefert habe? Was ist das? 200 Coins, davon kann ich absolut nichts. Oh wow, 15 weitere. Ändert nichts. Und ich habe immer noch nicht gelesen, was in den Sets steht, Wieder trotzdem rein spielen. Was kann schon schief gehen? Diesmal habe ich den Großteil der ganze Zeit ganz Zum Glück. Ich werde mir das nicht nochmal ansehen. I'm both a trainee and a blacksmith in the area. Warum? Sei einfach ein Schmied. Warum bist du auch noch ein Postbote gleichzeitig? Es gibt keinen Grund dazu. I hey, give you something to start. Hat Shield. Okay. Charge zum Upgrade wenigstens kriege ich die Ressourcen dafür geschenkt. Oder nicht, weil ich es nochmal upgraden muss. War ah, das wirklich nötig Spiel? Für einen mehr Verteidiger. Wo soll dein L? Unschilde das ist, ist Upgrades. Fancy, ja tu, ich. ich habe keine Veränderungen gesehen. Jetzt Stadia, es ich kann da keinem von euch das Geschlecht denn eure Namen sind die überhaupt nicht hilfreich. Jetzt heißt Vaidya. Warum ist Damien ein seltsamer Name? Aber Vaidya nicht. Hoffentlich wird es zwar nicht so viele Verkaufgegner. Sieht schon mal gut aus, nur Wölfe. Ach nein, ich hab das so. Oh nein, natürlich nicht. Warum sieht das die Gegner so weit zurück? Nein, da kann ich nicht umbringen. Ugh, flower flies. You tell me. You didn't have to help me, but thanks. I'm pretty sure I had to do it. I didn't do Okay. You're Damien Agaraziel or us. Also, correct your name. Okay. okay. Um, you probably want something for helping me. Not particularly, but for offering. A health potion. Barry. Ein Motiv, I find it hard to believe. Nein, du warst einfach nur random am Ende des Levels. Ich bin nicht hier nicht gewesen, um dir zu helfen. Das okay, tschüss dann, bis zum nächsten Mal. Ich hab keine Ahnung, wann die erste mal kommen wird. Kann ich wie ich mich kenne, wird das niemals gerettet werden. Also tschüss.